Ich möchte, dass ihr euch heute wirklich richtig Mühe gebt, richtig Mühe, ja? Auch wenn wir uns dann wieder über tausend Sachen hier ärgern, das ist aber kein Grund, dass wir den lieben Gott verärgern müssen. damit aufgewachsen. Meine Mutter hat, als ich drei war, Gesangs- und Gitarrenschüler gehabt und ich habe da so grundsätzlich nebengehockt. Und immer wenn dann der Schüler irgendwas sagen sollte wie Intervalle, ich konnte die mittlerweile mit vier und habe immer dazwischen geschrieben, was meine Mutter zum Wahnsinn gebracht hat, was ich mir auch gut vorstellen kann. Dann wurde sie 82 verhaftet. Hat bis 84 gesessen im Gefängnis, äh, hat sie, obwohl sie wegen Betrugs damals verhaftet wurde, ständig bei politischen Feiertagen unten gesessen, weil man ihr die staatsfeindliche Hetze nicht nachweisen konnte, war sie wegen Betrugs verurteilt worden. Ähm, und sowas kann man auch manipulieren, das weiß jeder. Jemand, der in einem Konzert steht und zu einem übermäßig großen Honecker-Bild sagt, äh, fall nicht aus dem Rahmen, äh, und das vor 2000 Leuten der ist dann nicht wirklich staatskonform. In dieser Zeit äh, hatte sie äh, unter anderem zwei Herzinfarkte und die sind wohl auch mit verursacht worden durch die Tatsache, dass man versucht hat, mich äh, einer Zwangsadoption zu unterziehen. Das hat, hätte bedeutet, dass sie unter Druck unterschreiben sollte, dass sie auf äh, ihre elterlichen Rechte verzichtet und ich von irgendwelchen Parteigenossen äh, ja, äh, adoptiert worden wäre oder auch nicht. Sie stehen für Respekt und Toleranz anderen Menschen gegenüber. Und gehen nicht nur erfolgreich verschiedene Nachwuchsprojekte mit Menschen aus allen Klassen und Schichten an, sondern setzen sich verstärkt für die Schwachen unserer Gesellschaft ein. Schließlich sind nicht wenige von ihnen selbst aus sozialen Randgruppen. Daraus hat die Presse in äh, Kirchheim nämlich gemacht: Ein Straßenkinderkurs hafen Hafenkomm. Als ich das heute erfahren habe, habe ich gedacht: Nein! Jetzt sind wir noch besser als doch Dorfkind wie wir haben. So, machen wir es. Wenn du es gut findest, ich sage, oh Gott. Hm? Die Wolken gehen, Halleluja, Halleluja. Das ist wirklich ein bisschen Feeling recht. Das hätte ich gerne bei drin. Und die warten nah da dran. Ja. Lotti? Sarah rudert. Ja. Mal den Creative-Teil machen. One, two, three, four. Dazu, Schön war auch dein Herzklopfen. Das ich vergessen. Und dann das dazu. 1, one, two, three, four. Ich sitze mit langen Gesichtern hier rum. wir Das schaffen mit langen Gesichtern. Hallo? Wir lachen da jetzt ein bisschen. Guckt euch meine Frisur an, ey. Ja, ich war schon schlimmer das Stück. Ihr wisst doch eigentlich auch alle, dass wir in erster Linie eigentlich so als Gospelchor nicht singen, um uns zu profilieren oder um geil anzukommen oder um ins Publikum zu bewegen, sondern für ihn. Und wir können ihm noch dankbar sein. Es gibt doch genug Gründe. Richtig mit Kraft singen. Steht gerade. Ihr seid doch wer. Hallo. Nun, nun, nun. Nun dankt doch Gott nochmal. Nun, nun danket alle. An diesen Kids, die sind toll. Die haben alle ihre Geschichte. Manche kommen aus sehr guten Familien und sind jedes Mal erstaunt, dass es anderen schlecht geht. Manche kommen aus beschissenen Familien. Manche kommen aus eigentlich tollen Familien, aber in denen hat keiner Zeit. Und es ist mein Wunsch, dass sie die Songs, die sie singen, auch begreifen. Wir singen von Respekt, von Dasein, von Nähe, von, ja, von, dass wir die Schöpfung Gottes akzeptieren. Dazu gehört auch, dass ich jemanden einfach nehmen kann, wie er ist, samt Schwächen. Dass man auch jemanden, der sehr schnell spricht und laut und lacht und altklug ist, genauso einfach nimmt, weil er so ist und nicht obwohl er so ist. Da müssen wir alle an uns arbeiten. Ich auch. I need you, you, need me. We all a part of God's body. Stand with me agree with me we all are a part of God's body it is His will that every need to be supplied you are important to me I need you to survive you are important to me I need you to das ist eine mal, was hat denn nie vor? Den Nies muss sie noch wissen. Hey Leute, das schaffen wir. Wir gehen da jetzt rein, das passen wir nicht auf. Stopp! Die Aufteilung. Ja. Ach ja. Und vergib uns unsere Schuld. Das ist gar nicht so einfach. Das haben wir auch für uns heute festgestellt. Man kann immer jemanden sehr leicht mit Dingen beschuldigen. Du warst, du hast Schuld, du hast gemacht das. Aber wenn man selber dann auf seine eigenen Füße guckt, merkt man, so ganz sauber sind die Schuhe manchmal auch nicht. Aber man kann nur vergeben, das wissen Sie genauso gut wie ich, wenn das Herz Frieden hat. Liebe ist mal ein guter Weg, um verzeihen zu lernen. Wenn man jemanden liebt, verzeiht man ihm, das wissen Sie auch, alles. Es tut mir leid zu sagen, ist trotzdem nicht ganz einfach. Nächster Song beweist es. Aber man kann es schaffen. Hard to say, I'm sorry. Ja, ich hab doch schon so mitgespielt. Und dann hast du gesagt, hör auf und ich hab verstanden, hau drauf. Und das war mit dir das beschissen haben, ist das wirklich Ey, das ist aber jetzt schlimm. Und dann, genau das habe ich erwartet. Mhm. Weißt du, normalerweise macht wir uns gerade rein. So, so, und jetzt auch in alle Richtungen fallen. Ja. Ganz ruhige Kulisse. Nur die zwei sind am See. Er und sie. Und sie mitten dabei zu toteln. Ich nenne es mal so. Jetzt ist das aber er, ein Depp, der sich nicht traut. Ihr, ja, stellt euch vor, ihr seid der Wind eben so ein ganz klein bisschen, oder wie so eine kleine Elfe, ne? die uns so ins Ohr flüstert, so, du, jetzt wo du sie gefunden hast, jetzt zieh sie an dich ran. So, und jetzt quatsch, von Liebe und so weiter. So, und jetzt reck dich, und jetzt ruhe dir den Mond. Von wegen, oh, schenke dir den Mond, Baby. Ne? <lacht> und jetzt flüstere ihr ins Ohr, dass du immer da bist. So, mach's romantisch. Ihr seid das die beiden zusammenbringen. Also hier. <lacht> ihr seid nicht er oder sie, ihr seid die Stimmung dazwischen. <lacht> Aber konzentriert euch wirklich auf diese Stimmung. Jetzt aufhören zu reden. Samstag sowieso im um Lande. Danke sagen fällt den meisten Menschen ziemlich schwer und ich habe so den Eindruck, manche denken sie sei mehr als diese Frau, die zwölf Stunden täglich putzt und kocht und dient. Und jetzt dankt wird sie dann auch noch Listern angekriegt. Danke. Dass du bemerkst, wenn ich was will. Danke, ich habe deutlich das Gefühl, so ein Danke ist bitte nötig für dich. Danke, nicht mehr. Fällt das so schwer? Danke, dass du kommst, wenn ich was brauche. Danke, ich mag das Danke doch auch. So ein Danke ist bitte nötig auch für mich. Ein bisschen Herzlichkeit für dich und mich. Ein Danke kostet wirklich nichts. Hier Nicht hinter mir, weil das macht mich nervös. Komm mal lieber hier hin, dann kann ich auch dein Gesicht ein bisschen sehen. Okay, okay. Okay? Und du schon mit? Ja. Das ist schön, was aus deinem Mund kommt. Aber glaubst du, das klingt, wenn du nicht mehr verkrampft da stehst? Besser. Ja. Kann sagen. Ich will dich lächeln hören und nicht nur sehen. Und ich möchte von dir wissen, warum singst du? Weil es mir Spaß macht. Wann singst du? Wie oft? In welchen man? Situationen? Äh, wenn ich koche. <lacht> wenn ich Fahrrad fahre. Was ist denn oh, dein Lieblingslied zurzeit? Let it be. Let it be. When I find Und denken, geil, Musik trägt mich. Wenn du da stehst und du merkst, dir geht es richtig scheiße, Beispiel, dich hat einen Partner verlassen, es geht deinem Kind ziemlich schlecht, dir hat irgendwer richtig auf die Füße gepinkelt, hast gerade deinen Job verloren, du hast gerade einen Anruf bekommen, dass deine beste Freundin zurzeit sauer mit dir ist, du stehst da und singst und du merkst, wie du ruhig wirst. Obwohl du gerade ganz temperamentvoll das Ding singst. Wie du merkst, dass. Deine Seele sich gerade von selber reinigt, dann hast du Musik begriffen und dann ist es die richtige Motivation. Weil Ruhm oder Geld oder Liebe solltest du beim Singen nie erwarten. Dann wirst du enttäuscht. Der einzige Grund ist es, dass deine Seele sich selbst reinigt und die Leute, die dir zuhören, verstehen, was du ihnen zu sagen hast. Das kannst du ihnen sagen. Well, I've... Als meine Mama 82 verhaftet wurde, habe ich bei einer Katechetin zweieinhalb Jahre gewohnt. Und äh, diese Katechetin war gleichzeitig auch Kantorin in der Kirchengemeinde, in der sie tätig war, also Organistin und hat den Kirchenchor geleitet. Und die hat sehr schnell herausgefunden, dass ich recht musikalisch war und hat mich halt in, diesen, in den größten Oratorienchor der Stadt gesteckt, im Magdeburger Domchor. Ich weiß, die Kirche hat immer so einen ganz miserablen Ruf, aber. In kirchlichen Kreisen hatte ich immer das Gefühl, dass es eigentlich egal war, wer meine Mama war oder ob ich die tollen Klamotten hatte oder nicht. Ähm, trotzdem hat man mich einfach akzeptiert und das war die einzige Umgebung, in der ich das Gefühl hatte, dass man zumindest ansatzweise sieht, dass ich mehr als nur die Summe meiner Herkunft bin. Und das war schon eine ganz wichtige Erfahrung. Ich habe Kirche immer als, als Zuflucht empfunden. Das ist ein Stück das ist ein Teil. ich wein gleich. Das Ding ist, ich möchte halt nicht nur, dass sie sagen, oh, das ist jetzt künstlerisch wertvoll, sondern ich möchte, dass sie sich wiedererkennen. Und da wird's kritisch. Und das kommt nur durch eine Story. Leute, helft uns. Wir brauchen eine Geschichte. Corey, was ist denn für dich ein Abtraum? Was ist für dich so richtig? Oh. Ähm. Das fällt mir jetzt da gar nicht an. Ich denke mal, allgemein für ganz viele der ist, ist der Tod. Und um das ja. werden einfach von, der, ja. von Menschen, die mir... Aber ich ich meine, so ein klassisches, biblisches Beispiel wäre ja Hiob, ne? Kennt ihr die Geschichte mit Hiob? Weiß ich jetzt nicht. Hiob ich glaub, ich nicht. ist ein ganz lieber Mensch, der hat ein paar äh, Kühe, Schafe, eine Frau, der ist glücklich, hat ein paar Söhne und der Teufel <lacht> und der liebe Gott, die unterhalten sich und sagen, der sagt dir, der liebe Gott zum Teufel, der ist so gottesfürchtig, egal was dem zustößt, der wird mich ja, nicht schön, verlassen. Dann sagt der Teufel, was? Das wollen wir mal sehen. Wollen wir wetten, der verlässt sich, wenn ordentlich Scheiße passiert. Und dann stirbt seine Frau, die Kinder kommen um. Er, man, er verliert sein Haus, er verliert seinen Ruf, der verliert alles. Der hat zum Schluss nur das nackte Leben. Und er sagt, aber wenigstens habe ich ja dich Gott. Ich habe mich ja noch nicht verloren. Ich atme noch, ich lebe noch. Mir geht's schlecht, ja, ich habe Schmerzen. Ich bin allein, aber ich lebe noch. Vielleicht hat er eine Blume gesehen die ihm noch macht. Oder ein Kind ging vorbei, hat an seine Kinder gedacht und an die Zeiten, die er mit seinen Kindern verbracht hat. So, ich hätte gerne eine erste Reihe im Tenor. Dankeschön. Egal wie schnell mich fried Trotzdem trotzdem noch diese Kartoffeln und du bist ich. Da kommt noch mehr Wärme dabei raus. Oh, du, nicht du wärmst, du wärmst, du wärmst. Äh, aushalten. Wärmst. Als wäre das Erben gar nicht da. Wärmst. Wärmst. I <laughs> don't Dein, deine Rinder, Schafe und Kamele sind vom benachbarten Biodin, Biodin, Biodin ne? gestohlen worden und die Hirten erschlagen nur, erschlagen. Nur ich bin übrig, damit ich dir diese Botschaft bringen kann. Heftig. Ja. Heftiger Mann. Und das, ist das hier also Ja. Aber so schlecht wie diese Nachricht kann deine nicht sein. Hm, für mich schon. Meine Mutter ist arbeitslos und wir verlieren wieder unser Haus. Hm. Okay. Ähm. Vom Aufgang der Sonne. Vom Aufgang der Sonne. Vom Aufgang der Sonne. Vom Aufgang der Sonne. Okay, so ihr Lieben, jetzt geht's gleich los. Hier ob war der, den der Teufel prüfen wollte ob er dann noch an Gott glaubt, wenn ihm was Schlechtes passiert. schön. Ja, und pass auf, das geht ja noch weiter. Dieser Mensch hat alles verloren, seine Familie, seinen Besitz, seine Gesundheit. Die Menschen respektierten ihn nicht mehr, mit denen er sonst zu tun hatte. Dieser Mensch saß mit Schmerzen im Dreck. Und in dieser Situation saß er da, hat noch immer irgendwelche Hiobsbotschaften gekriegt, schlechte Nachrichten und hat nur noch einen Wunsch gehabt, zu sterben. Ja. Und deshalb heißt das hier aufs Botschaft. Deswegen heißt das hier aufs Botschaft, aber so schlimm wie die kann deinem Leben nicht sein. Doch, meine schon, weil meine Eltern trennen sich und ich und meine Mama müssen aus dem Haus raus und mein Bruder da sitzt und noch da und heult, weil die in der Schule so fertig machen und ich weiß nicht mehr, mit wem ich reden kann. Ich kann nicht mehr. Schwarz zu sein in mir herrscht Dunkelheit und ich fühle mich als wäre ich blind. Ich trau mir keinen einzigen Schritt mehr zu wie ein kleines ängstliches Kind. Der Gegenwind bläst mir kalt ins Gesicht und färbt sich bis tief in die Glieder. Ich denke mal wie dann passiert es immer wieder